Schönen guten Tag! Ich möchte heute über Leaflets und Versandhauskataloge sprechen. Mein Name ist Horst Suber, Geschäftsführer von Werk 2. Ist das noch zeitgemäß? Ich glaube, es gibt darauf zwei Antworten. Einerseits ja. Gerade in, bei den Leaflets und bei den Versandhauskatalogen funktioniert ähm, die gute alte Printanstoßkette immer noch. Das zeigen äh, die Statistiken. Vielleicht natürlich zielgruppenorientierter bei den Versandhauskatalogen. Ähm, und ich frage mich immer... Wenn Leute sagen, dass Print teuer ist, frage ich mich, wie viel sie an Google bezahlen müssen, wenn sie ein Drittel der deutschen Haushalte mit Informationen versorgen will für, für zwei Tage. Ich glaube, wer das mal die Kosten bei Google anfragt, wird nicht mehr darüber sprechen, ob ein Printkatalog teuer ist oder nicht. Soweit, so gut. Aber... Was ist nicht zeitgemäß? Unserer Meinung nach sind die Prozesse nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, das gilt sowohl für den Versandhauskatalog als auch für das Leaflet, haben wir eine extrem lange Zeit für die Disposition, für die Sortimentierung und für die Content-Erstellung. Das erstreckt sich über Monate. Auf der anderen Seite ist die eigentliche layout Layouterstellung die Korrekturzyklen, der Druck und, und die Verteilung eigentlich relativ komprimiert. Unser Ansatz in der Print Suite mit Hyperautomatisierung, das heißt nicht nur die Layout-Erstellung, sondern die Zusammenstellung, die Sortimentierung zu automatisieren, zu beschleunigen und zu parallelisieren mit den Dispositionsprozessen, birgt ein enormes Risiko, äh, ein Risiko, ja, das auch, weil dann kann man die Ware nicht mehr verkaufen. Ähm, wirkt ein äh, enormes Potenzial, um den Prozess äh, zu beschleunigen, um auch schneller auf Marktgegebenheiten zu reagieren. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, in der Kommunikationsstrategie sind sie zeitgemäß, aber wir müssen über die Prozesse denken, wir müssen äh, KI, Big Data und Layout-Automatisierung auf den nächsten äh, Level heben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2.